Als TYPO3-Agentur haben wir in den letzten Jahren zum Teil sehr komplexe TYPO3-Upgrade-Projekte für unsere Kunden erfolgreich durchgeführt und dabei sehr viel Erfahrung gesammelt. In diesem Video erkläre ich euch, wie sich TYPO3-Versionen unterscheiden, welche Vorteile Upgrade-Projekte mit sich bringen und wie wir seitens SubSeven an solche Projekte herangehen. Das Content-Management-System TYPO3 wird von der TYPO3-Association und der TYPO3-Community regelmäßigen Versionen veröffentlicht und ist dementsprechend in Versionsnummern, sogenannten Releases, organisiert. Diese Releases haben unterschiedliche Größen. Zunächst gibt es die sogenannten Minor-Releases. Hier werden kleinere Bugfixes oder Security-Issues veröffentlicht. Danach folgen die sogenannten Sprint-Releases, welche Zwischenversionen auf dem Weg zu großen LTS-Versionen sind und zu guter Letzt gibt es noch die Major-Releases, welche die eben erwähnten LTS-Versionen veröffentlichen. LTS steht in diesem Zusammenhang für Long-Term Support, das bedeutet, dass die TYPO3-Association für drei Jahre die Unterstützung für diese Version garantiert. Dies ist sicherlich einer der großen Stärken von TYPO3, denn damit haben alle Stakeholder eine Planungssicherheit. Genaue Details zum Zeitplan aller Releases findet man unter der TYPO3-Website, unter TYPO3-Roadmap. Welche Vorteile haben Webseitenbetreiber und Betreiberinnen, wenn die TYPO3-Instanz aktuell gehalten wird? Zum einen bringt jede Version neue Features mit sich, wodurch die Website laufend weiterentwickelt werden kann. Zum anderen können mit jeder neuen Version auch offene Sicherheitslücken geschlossen werden. Dadurch wird website verhindert bzw. die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Website nicht kompromittiert wird. Ebenso wird mit jedem neuen Upgrade die technische Schuld reduziert. Technische Schuld bedeutet, je länger man Updates und Up aufschiebt, umso mehr baut sich eine gewisse Komplexität auf, weil sich die technischen Rahmenbedingungen für die betreffende Typo-3-Instanz verändert. Daraus ergibt sich auch ein höherer Aufwand für das Upgrade-Projekt. Welche Vorteile ergeben sich für Entwickler und Entwicklerinnen bzw. für die Agenturen? Wie bereits erwähnt, bringt eine Reduzierung der technischen Schuld viele Vorteile mit sich. Die Implementierung von neuen Funktionen, neuen Anforderungen und Updates wird um ein Vielfaches vereinfacht. Neue Typo 3 Versionen bauen auf neue Softwarearchitekturen auf, die State of the Art sind, was wiederum den Aufwand der Implementierung maßgeblich verringert. Ebenso sollten die Vorteile auf Seiten der Anwender und Anwenderinnen hervorgehoben werden. Sowohl Webseitenbesucher und Besucherinnen als auch Redakteure und Redakteurinnen profitieren maßgeblich von aktuell gehaltenen Typo 3 Versionen. Mittlerweile gibt es viele Features, welche die Benutzerfreundlichkeit der Website deutlich verbessern. Wie zum Beispiel das Caching Framework für die erhöhte Performance, die Multifaktor-Authentifizierung für eine erhöhte Sicherheit oder auch umfangreiche SEO-Optimierungen und vieles mehr. Weiters hat sich im Backend die Zugänglichkeit und die Bedienbarkeit in den letzten Jahren deutlich verbessert. Wie werden Upgrade-Projekte bei Subservern gehandhabt und wie gehen wir an solche Projekte heran? Grundlage unserer Vorgehensweise bilden sogenannte Wartungsverträge. TYPO3 Instanzen werden laufend überwacht und Updates bei Veröffentlichung auch zeitnah eingespielt. Das bietet Webseitenbetreiber und Betreiberinnen die Sicherheit, dass die TYPO3 Instanz laufend up-to-date bleibt. Bei größeren Versionen informieren wir unsere Kunden über das anstehende TYPO3 update und besprechen dann gemeinsam das Projekt. TYPO3 Instanzen sind grundsätzlich sehr individuell implementiert Deswegen bedürfen sie einer sehr individuellen Evaluierung des Upgrades, die von unserem erfahrenen Dev-Team durchgeführt wird. Mit dieser Evaluierung schaffen wir uns ein umfassendes Bild und haben dann die Möglichkeit, einen TYPO3-Upgrade-Plan zu erstellen, der alle Eventualitäten beinhaltet, das Projekt komplett abbildet und im Projektverlauf auch entsprechend hält. Sobald der Projektplan steht, werden gemeinsam mit den Kunden und Kundinnen die Rahmenbedingungen des Projekts zusammengefasst, wie zum Beispiel Content Freeze, Feature Freeze und vieles mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick geben, wie Typo3-Releases organisiert sind und warum es Upgrade-Projekte braucht. Solltet ihr noch weitere Fragen zu den neuen Versionen haben, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Unser zertifiziertes Typo3-Team steht mit Rat und Tat zur Verfügung. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg mit eurer TYPO3 Instanz, alles Gute und bis zum nächsten Mal.